Ins Inland vor dem Flüchtlingsgipfel mit dem Bund am kommenden Mittwoch machen die Länder Druck. Bayerns Ministerpräsident Söder will die Entwicklungshilfe kürzen, wenn Staaten abgelehnte Asylbewerber nicht zurücknehmen. In der Bild am Sonntag forderte er außerdem mehr finanzielle Unterstützung des Bundes. Gestern war Söder auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg einstimmig zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im Herbst gewählt worden. Nun ist es offiziell. Markus Söder ist Spitzenkandidat der CSU. Für den Parteitag in Nürnberg eine reine Formsache. Söder ist der einzige Kandidat. Die 700 Delegierten stimmen per Handzeichen zu. Einstimmiges Ergebnis. Gegenstimmen keine. Nachdem der Charles heute zum König wie sagt man ernannt wurde, ist es auch schön, dass der bayerische König jetzt bei uns auch mit 100% der Stimmen wieder ernannt wurde. Die CSU kann sich eigentlich nur selbst schlagen. Fünf Monate vor der Bayerischen Landtagswahl gibt sich die Partei selbstbewusst. Und Markus Söder macht deutlich, wofür die CSU stehe. Eine gute Wirtschaft, solide Finanzen und ein starkes Bayern. Die Ampel hingegen gefährde den Wohlstand durch eine autofeindliche Politik. In keinem Land der Welt wird sein wichtigstes Wirtschaftsgut so doof und schlecht behandelt wie bei uns. In keinem Land der Welt wird der wichtigste Wirtschaftsfaktor ständig klein und schlecht geredet. Wir tun es nicht. Wir sind die einzige Partei, die sich zum Auto bekennt. Bayern ist Autoland und CSU bleibt auch Autopartei, liebe Freundinnen und Freunde. Immer wieder betont Söder, Bayern sei schön und die Berliner Ampel schlecht. Vor allem auf die Grünen hat es der CSU-Chef abgesehen. Sie bezeichnet er als Miesmachpartei, als Verbotspartei. Wir lehnen diese Umerziehungsfantasien von der Ampel und ihrer Vorfeldaktivisten in allen NGOs ab. Weiß-Blau klingt gut, besser als Rot-Grün-Gelb, liebe Freundinnen und Freunde. Diese Aktivisten, diese Gruppen, diese Vorfelddenker, die wollen ein anderes Deutschland, die wollen ein anderes Bayern. Aber ich nicht, wir nicht. Wir wollen Bayern erhalten, wie es ist, liebe Freunde und Freunde. nichts anderes. Aktuelle Umfragen sehen die CSU in Bayern bei etwa 40 Prozent, deutlich besser als bei der letzten Wahl. Die Regierung mit den Freien Wählern käme wieder auf eine deutliche Mehrheit. Anlass für Streit oder Diskussionen gibt es deshalb kaum. Die CSU betont stattdessen ihr geschlossenes Miteinander. Für Bayern und gegen die Ampel.